Naja, toll, wir haben uns ein schönes Haus gebaut. <lacht> ja. ja, ja. <lacht> Gekochte Fisch, da okay. Oben besteht das Haus teilweise aus Stämmern. Ich ersetze die mal durch ...durch normale Blöcke. Äh, weil ich gedacht habe, das hilft uns. Ergebnis war aber, dass der Stamm nach außen gefallen ist, nicht nach innen. Okay, ein Stamm habe ich. Äh, ja, wir spielen auf Normal, das heißt die Zombies kommen nicht durch die Tür. Ja, aber die tun so. Also. oh die schaut so aus, als wird sie zerbrechen, aber nee, von, die macht sehr viel Krach. Mhm. So, ich hab fünf Cobblestone. Wie viel hast du? Das ist eine gute Frage. Moment bitte also wenn du vier hättest, äh, drei hättest, gar keinen. Ich hab nur trockenen Dreck. Oh. Na dann, äh, hast du noch eine Pickaxe? Ja. Dann bräuchte ich noch zwei Cobblestone am Boden, bitte. Hm? Ich hab keinen Cobblestone. Achso, hab dich gerade nicht verstanden. Ich mein Zombie ist zu laut. Ich rede den. Achso, du willst also hier zwei Cobblestone abbauen. Jetzt. Äh, ja. Gut, einmal Moment mal den Zombie etwas leiser. Ja. Äh, vielleicht vor dir da, weil dann könnte man ja so einen Treppenabgang nach unten machen. Okay, jetzt reicht der Cobblestone für den Ofen. Warte mal, brauchen wir einen Ofen? Eigentlich brauchen wir andere Sachen dringender. Okay. Ja, zum Beispiel eine Pickaxe oder sowas, die ein bisschen stabiler ja. ist als die aus Holz. Bitte schön Ja. Okay. Da hast du schon eine. Ja. Okay. Ich lasse trotzdem erstmal die Holzeine drin, weil bis die kaputt ist. Ja, du kannst sie kurz bevor sie kaputt ist aufheben, dann können wir sie immer noch im Ofen benutzen als Brennmaterial. Ja. 1,5 Brennmaterial. Ich schnapp mir mal die Kohle da. Also, Brennmaterial ist kein Problem, nachdem ich die Kohle da gefunden habe. Aber... ich mach mal weiter mit Kobbel. Weil... man dann gleich so Grundausrüstung aus Kobbel machen kann. Oh, ich habe da Loch in die Wand gemacht. Ich muss mal kurz den Sound der Zombies untersetzen, der ist mir ein bisschen zu Ja, so ich hab dann... ein a, hallo Skelett. Haben schon runtergesetzt. Ich werde ihn dann später leiser abmischen. Aber. Ja, die sind schon etwas nervig. Äh das heißt, dass das Skelett da steht und mir einen Weg versperrt. Okay? Im Keller. Dann mache ich halt dazu. Ja, hinter unserem Keller ist ein kleiner Teich im Boden. Ähm. Jo, da ist die Werkbank. Ich mach mal schnell Leitern. Ich stehe derweil hier und wundere mich. <lacht> ja, du kannst da irgendwas Produktives machen. Ja, haben wir einen Plan momentan? Also du baust da unten äh, Kohle ab. Oder wie? Ähm, mittlerweile baue ich Cobblestone ab. Also Leiter ist da, kannst da runterkommen und mitmachen. Okay. Muss mal das mal die ersten Werkzeuge und Waffen aus Cobblestone machen können. Ah, ich glaube, es gibt ähm, hoffentlich in dem Modpack Holzrüstungen. Also wir könnten auch gleich mit Rüstungen anfangen. Ich weiß bloß nicht, ich glaube, man braucht Baumstämme dafür. Ich hoffe, ich habe noch so viele Baumstämme übrig. Ah, das doof Skelett wieder. Ich vergesse immer wieder, dass das da ist. Oh, wie wahrscheinlich wollte ich gerade sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass hier unten was spawnt? Also spawnen können Monster, glaube ich, nur wenn sie mindestens 20 ähm, Blöcke von uns entfernt sind. Oh, also ich habe die auch mal. Hm, ich dürfen, ich. Ja. Okay. zehn Stück. Stück, das ist eine ordentliche Zahl. Mhm. Ich habe ein bisschen. Ja, Kohle haben wir genug. Ja, so, gut. Ups, ich mache gerade einen Fehler. Nämlich? Äh, ich habe da gerade über uns aufgemacht. Ich weiß nicht, ob das noch zum Haus gehört oder ob das schon draußen ist. Der, der getrocknete Dreck, Dry Dirt, geht irre leicht weg mit der Pick Muss man also aufpassen, dass man nicht Löcher in die Wände reißt, wo dann die Monster reinkommen. Ja, gehen wir einfach nur Ebene nach unten. Weiß nicht, ob wir dann da gleich irgendwie die erste Basis bauen sollen, oder? mir mm, dünkt es ist eher so ein provisorisches Camp hier. Mhm. Also acht man nicht drauf, dass man es schön macht. Nee. <lacht> das ist jetzt einfach nur die erste Nacht. Okay. Und nachdem erinnert eh da schlafen ist, ist es nicht so, dass man. Das heißt doch immer, wenn man wo neu einzieht, dass dann die ganze Zeit, wo man dort wohnt, so sein wird wie der erste, die erste Nacht. Hm. Ja, und ich würde es da nicht unbedingt einziehen <lacht> wollen, wenn es <lacht> <lacht> immer so bleibt. Du meinst mit den Nachbarn? <lacht> ja. Die an die Tür blästen. Seid mal ruhig Ist sind schon sehr aufkrieg, die Nachbarn. Ja. ja. Ja, das da ist so weißer Cobblestone, also Marble heißt es da. Und wenn man es äh, abgebaut hat, ist es Marble Cobblestone. Also ich habe vor. Diesmal nicht nur so auf praktisch zu bauen, sondern mal wirklich äh, optisch ansprechen, die Sachen. Kleine deutsche also Häuschen. Haben... Hm? Kleine deutsche Häuschen. Ja, sowas. Hm. <lacht> äh, also Kobistan habe ich eigentlich genug. Wir haben einige Samen von Witchery. Du kannst mal mit dem Mauskörper drüber gehen. Die Samen von Witchery ähm, bringen uns im Moment nur wenig, das sind dann so. Äh, Pflanzen. Ich habe jetzt Belladonna zum Beispiel, die man halt, Tollkirsche, die man für, ähm... Zauberrezepte braucht. Und ansonsten habe ich schon Food Plus ein paar Sachen. Ah, ich höre gerade Skelett, äh, ein Zombie sterben, das heißt. Die Sonne kommt? Möglicherweise. Ich mach uns beiden mal erstmal zwei Schwerter. Äh, Dann, ich denk jetzt einfach mal, du bist schon wieder oben, hä? Ja. Ich speise dir mal Schwert drunter. Nee, ich will eigentlich gerade so. zu hochgehen. Oder so, dann schmeiß ich dir Schwert drauf. Okay. Ey. Hey, es Willen. ist Ja, ah, danke. Mhm. Ähm. Ach, dann mache ich gerne noch die anderen Sachen. Ähm. Ich überlege mal, aus welchem Holz ich's am besten mache. Damit hübsch ist? Ja, ja, nee, damit ich dann das hübsche Holz übrig habe für. Wichtige Sachen. Also vor ah, also der Tür mach... steht eine gigantische Spinne. Okay, das sollte bei Tageslicht eigentlich wieder freundlich werden. Schaufeln, ähm... ist sind wichtig am Anfang. Wir sollten dann relativ bald die Tinkers Construct Sachen machen. Das kennst du von unserem Twitter Beast äh, Server. Ja. Damit wir vor allem mal Axt haben, die den ganzen Baum fällen kann. So, ähm, ich brauche noch Pickaxe, brauchst du auch noch mal eine? Ähm, ich habe noch die Hölzerne, die sind noch nicht kaputt und dann habe ich noch die Cobblestone, die Stone-Pickaxe. Soll das heißen, du hast da unten nicht gearbeitet? Doch, meine Hölzerne ist fast kaputt. Ey, meine Hölzer ist kaputt und meine Schneiderne ist kaputt. Ä okay, ich habe jetzt über einen Stack Cobblestone. Du gehst halt mit deinen Sachen nicht sehr sorgsam um. Hm. <lacht> ich gebe dir trotzdem eine neue Pickaxe. Ja, gib mir mal eine neue Pickaxe, so. bitte, ich brauche dringend eine neue Pickaxe. Mhm. Wird es jetzt hell, oder? Ja, es ist schon hell. Ach, wir sind in so einer neblichen ja, ja, Gegend. Genau. Ja, ja über uns Ich nehme mal die lang Kiste lang. und die. Ja, genau, nimm die, die mal mit, die brauchen bestimmt. Und die Dings, ja. Machen die Tür auf und schauen mal, was die Spinne sozusagen hat. Okay. Spinne kann ja nicht reinkommen, die ist zwei Blöcke breit. Aber alles andere könnte reinkommen, wenn da noch was ist. Also, sie hat mich gerade. Ich in dir. Schlag doch mal die Spinne. Das, glaube ich, ist eine gute Idee. Ja. <lacht> du kannst sie schlagen ohne ja auf die Füße zu treten. Hey, da gibt's Spinnen Ich habe nur eine Spinne, die ist ziemlich sicher am Dach, oder? Ja. Und testen? Ja, am Dach. Und jetzt ist sie auf die Hallo! Hier. <lacht> da hinten ist noch eine. Vielleicht brauchen wir gar keine Schafe umbringen, wir haben ja... Ah, ich bin gerade nachdem ich die erste äh, Spinne glaub, umgebracht habe ich glaube da ist ein Creeper. Ja. Ähm, hast du auch so schwarze Animationen gesehen, wie du das Spiel ja. hast? Das heißt, du kannst jetzt zur Spinne morfen. Ich habe den Server aber so konfiguriert, dass wir nicht automatisch morfen. Weil es einfach nervt, wenn du. Hier sind sehr viele zum Beispiel Creep das erste mal, aha, Creep du, Creep Wenn du das erste Mal an. Das erste Mal an Untoten umbringst bei Tageslicht und dann einfach anfängst zu brennen. Hoppala. Ich war zu lange gestorben. So. Jetzt sollte ich tatsächlich mal was essen. Ich auch. Hast du noch einen Fisch? Ich habe noch zwei Fische. Hm, ja. oh, das war der zweite. Den habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, der war plötzlich da. Heißt es, du bist beim resurrekten Modus? Ich bin gerade bei drei Herzen. Ach so, äh, ich bin bei dreieinhalb und ich habe nur einen abgekriegt. Mhm. <lacht> Hast du noch Fisch? Ich vergesse immer, das blocken. aber... Da hinten ist noch ein Körper. Ja. Also da gehen wir nicht hin. Okay, gehen wir in die Richtung. Warte mal, ich brauche Fisch. <lacht> brauche Fisch. Ja, hm. Also, mit Lebensmitteln haben wir jetzt bald ein kleines Problem. Gut, dann hebe ich mir den Restfisch noch auf. Dann habe ich Fisch und du nicht. <lacht> hm. äh, also, ich schnapp mir mal wieder ein bisschen Holz. Ja, ich habe eine Axt, das sollte ich vielleicht auch tun. Holz ist gut, Holz ist ein Freund. Also Könnt jetzt natürlich aus dem... den Spinnfäden und Holz eine Angel machen und mich hinstellen und angeln. Aber ich glaube, das ist für die Zuschauer sehr langweilig. Um. Ah, also der Krieger ist sagen. im Wasser, der kommt wahrscheinlich so nicht heraus. Mhm. Ich glaube, da unten liegt Gott, irgendwie ein Spinnenherz sein. oder sowas. Ah, ja, das äh, ist auch ein lustiger Mod. Du kannst ähm, dir aus Teilen, aus Körperteilen von Monstern deine eigenen Minions zusammenbauen. Die dann hinter dir herlaufen und alles möglich für dich machen. Okay, mein Inventar ist voll, natürlich. Das ist eine tolle Krankheit von den großen Modpacks, beziehungsweise vom Inventarsystem von Minecraft. Ähm, hast du noch Platz? Bestimmt, ich hab ja. Ich war zwar fleißig, aber ich habe sehr sparsam meine Sachen mhm. verwaltet. <lacht> ich äh, versuche die Argumentation auch zu vollziehen. Es regnet. Äh, super Regen. Jo, Regen ist cool. Also, nachdem ich ja Admin auf dem Server bin, könnte ich den Regen ausschalten. Ich glaube für die Aufnahme ist es sinnvoll, weil das Rauschen einfach nervt. Bei Regen gehen auf jeden Fall die fliegenden Blätter von kaputten Bäumen sehr schnell weg. Mhm. Also ich würde mal sagen, Regen ausschalten ist kein Cheaten. Naja. Ja, mal überhaupt, äh, um zu erklären, was wir hier machen. Es ist ein Let's Play Together. Das heißt, äh... Wir werden alles aufnehmen, was wir spielen. Möglicherweise kommen noch andere Gäste dazu oder manchmal einfach andere Leute, also ich und jemand anders. Ähm und ihr werdet im Normalfall alles sehen, was wir spielen. Außer es sind extrem langweilige Stellen, also Dinge, die sich ewig oft wiederholen, werde ich einfach beschleunigen im Video. Damit da nicht der Verdacht aufkommt, wir hätten World Editor oder irgendwas benutzt. Und manchmal werden wir Stellen einfach äh, schneiden, das heißt äh, nichts, wo wir bauen oder irgendwas machen, sondern nur Stellen, die, ähm, wenn das Telefon klingelt, wir unterbrochen werden, dann gehen wir beide aus dem Server raus und nach der Unterbrechung wieder rein und machen weiter. Also ihr seht wirklich auch alles im Spiel, was wir sehen.